Ja, wir haben uns heute hier im Rahmen der diesjährigen Tarifrunde erstmalig mit der IG Metall hier in Gelsenkirchen auf Schalke getroffen und wir haben natürlich zur Kenntnis genommen, dass es unseren Belegschaftsmitgliedern im Augenblick sehr schlecht geht, weil die erwarteten Preissteigerungen aus dem Energiesektor und die schon erfolgten Steigerungen, die wir in der Inflation sehen, bei eigentlich allen Gebrauchsgütern und Lebensmitteln belasten außerordentlich. Wir haben aber auch um Verständnis geworben, dass die gleiche Situation in den Unternehmen zu extremen Belastungen führt. Nach den Materialpreissteigerungen, die wir schon infolge der Lieferkettenprobleme während der Pandemie hatten, haben wir jetzt eben auch die extremen Steigerungen bei Strom und Gas. Und wir gehen davon aus und haben dafür geworben, dass als erstes die Arbeitsplätze zu sichern sind. Als zweites natürlich unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und als drittes auch noch Geld überbleiben muss in dieser schwierigen Phase in den Unternehmen für Investitionen in die Transformation. Denn das sind die Arbeitsplätze von morgen. Und es ist wichtig, dass wir die Arbeitsplätze erhalten, denn ansonsten wird auch der Lohn nicht mehr erhalten bleiben. Also eine sehr ernste Situation, in der wir uns befinden und wir werden jetzt natürlich in der zweiten Runde, Ende September, auf dieser Basis weiter verhandeln. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir am Ende wieder eine gute Lösung finden werden, aber die Lage war eigentlich noch nie so ernst. Ich glaube, das merkt jeder.